Ja, Servus miteinander, liebe Grüße aus Freiburg, ich bin Peter Heidelbach. Jetzt geht es um Migration, das Import-Export-Geschäft. Und ich würde direkt mal einsteigen. Ja, das können Sie von dem Vortrag erwarten. Es gibt erstmal eine Übersicht über die verschiedenen Tools und ihre Anwendungsmöglichkeiten, wie die sich unterscheiden. Danach geht es im Spezielleren um den Map-Converter, und der letzte Punkt ist eigentlich ein bisschen geschummelt. Das geht immer noch um den Map-Converter, aber um die Möglichkeit, wie man KUGIS-Projekte in ArcMap importieren kann. Ja, kommen wir zu den verschiedenen Tools in dem Überblick. Das erste, was man äh, direkt erwähnen kann und sollte, ist Slayer, entwickelt von North Road unter der Hand von Niall Dawson. Dabei handelt es sich um ein KUGIS-Plugin, das per Drag-and-Drop uh, Arc-Map-Dateien direkt in Kugis importieren kann. Technisch basiert es auf einem Reverse-Engineering der Binärdateien. Uh, das ganze Projekt ist noch in der Finanzierungsphase. Das heißt, es gibt gerade eine Community-Edition, die eingeschränkte Funktionalität hat. Das heißt, bis jetzt werden nur Style-Dateien ähm, unterstützt beim Import. Wie das Ganze aussieht, habe ich hier mal von der Website von denen äh, das GIF kopiert und das ist natürlich beeindruckend einfach, wenn man sich in Kugus befindet, ein MXD-Projekt direkt zu öffnen. Zu der Funktionalität, die jetzt schon da ist, das sind die Style-Dateien, die man so schon direkt öffnen kann mit der Community-Edition und es ist finanziell so geregelt, dass wenn ein bestimmter Pledge erreicht ist, weitere Möglichkeiten freigeschaltet werden für alle. Das heißt, es macht natürlich Sinn, sich auch daran zu beteiligen, weil irgendwann die ganze Community etwas davon hat. Ja, kommen wir zum nächsten. Bridge von GeoCut. Dabei handelt es sich um ein ArcMap-Plugin, also von der anderen Seite. Und das macht es möglich, ein Projekt als Webservice zu exportieren. Und dann kann man das zum Beispiel mit einem Geo-Server oder einem Map-Server ähm, nutzen und öffentlich machen. Äh, da gibt es eine drei tage trial version Das ist natürlich etwas wenig, um die ganze Funktionalität zu testen, aber man kann sie testen und danach kostet es auch einen monatlichen Betrag. Ähm, ich habe hier ein kleines Bild, wo man sehen kann, dass auch die Symbolologie gut übertragen wird von ArcMap, in dem Fall zum Geo-Server. Ähm, das ist von einem Vortrag von 2013, der recht interessant ist, auch wenn er etwas aus der Zeit ist. Da habe ich leider nur aktuellere Sachen gefunden, die dann so in Richtung Werbevideo gehen, die konnte man jetzt nicht so schön einbinden. Dafür gibt es eine recht aktuelle Dokumentation von dem Ganzen, die ziemlich ausführlich zeigt, was für Styles da unterstützt werden und was ich auch interessant fand, eine Mapping von den klassischen Markern, die man in Esri so hat, zu der offenen Schrift Wingdings und den Entsprechungen, wie man rein theoretisch Marker umwandeln kann und dann auch unlizenziert benutzen kann. Ja, als letztes der Map Converter, der wird von der Wear Group entwickelt. Es ist eine Toolbox, die auf Python basiert und das ganze Projekt als QGIS XML speichert und somit auch in QGIS nutzbar macht. In nicht weit entfernter Zukunft ist es damit auch möglich, den anderen Weg zu benutzen, also ein QGIS-Projekt zu importieren. In ArcMap. Aber da komme ich später noch zu. Das Ganze gibt es auf GitHub. <lacht> Hindernisse beim Export, das ist was, was egal welcher Ansatz benutzt wird, schon für alle ein gewisses Problem auch beherbergt. Und zwar zum einen natürlich der Funktionsumfang, der von QGIS und ArcMap einfach unterschiedlich ist. Kugis kann manche Sachen, die ArcMap nicht kann und andersherum natürlich auch. Da kann man erwähnen, dass Nyle Dawson, der das slayer plugin entwickelt, ähm, viele Funktionalitäten, die es in Kugis noch nicht gibt, dazu baut, damit Slayer auch noch besser funktioniert. Das heißt, im Laufe der Zeit wird es eine immer größere Kompatibilität zwischen den beiden geben. Der nächste Punkt, ja, die Esri-Fonts, da sind viele Marker drin abgespeichert, die man so klassischerweise benutzt in ArcMap und die lizenziert sind. Haben wir eben schon gesehen, es gibt Möglichkeiten, wie man die übersetzen kann, beziehungsweise wenn man eh seine eigenen Fonts hat, ist das ja auch gar nicht so schlimm. Und das Letzte, was Probleme macht, sind die Query-Editoren. Ich habe dazu ein Bild, damit man sich das... Besser vorstellen kann. Links ist der Ausdruckseditor ähm, von Kugis und rechts ist der Ausdruckseditor für Labels von ArcMap. Ja, und man kann sehen, dass einfach die Syntax von den beiden unterschiedlich ist. Und das hat zur Folge, dass sehr einfache Ausdrücke, wie zum Beispiel der Name einer Stadt, sich schon gut übertragen lassen, aber sobald es komplexere Konkatenierung von Strings oder so etwas gibt, ähm, muss man da noch mal nachschrauben. Genau. Ja, dann würde ich schon direkt auf den Map Converter im Speziellen eingehen. Der ist inspiriert von einem Skript von Goo von 2011. Und vor zehn Jahren hatte der eine Recht. Also da war die Idee schon, dass man prinzipiell mit der ArcPy Schnittstelle, die es gibt in ArcMap, ein Projekt auslesen kann und das Ergebnis in einer XML speichert. Leider nur sehr begrenzt von seinen Möglichkeiten. Und zwar konnte man, oh, das war jetzt zu schnell, einen Vektorlayer layer nur in einer festen Standardfarbe exportieren. Wenn der zum Beispiel jetzt so ähm, individualisierten Style hatte, Gab es da hart gecodet eine Zeile, die gesagt hat, okay, wenn der Layer jetzt in Kugis geöffnet wird, dann ist der so Bordeaux-Rot. Und dann war natürlich die Frage, ja, warum ist das so? Und ArcPy unterstützt verschiedene Renderer von Haus aus. Und ja, da sind natürlich eine kleine Liste. Aber dann fragt man sich, gut, der simple Renderer, der jetzt nur eine Farbe mir wirklich für eine Fläche zum Beispiel zur Verfügung stellt. Der taucht da nicht auf, ja, weil er nicht unterstützt wird. Ähm ich habe dann mit einem Kollegen gesprochen, der meinte: Ja, schaut ihr mal die Arc Objects an. Damit kann man eigentlich prinzipiell alles auslesen, was es so gibt oh. in ArcMap. Damit, das ist quasi das Grundgerüst, aus dem die Objekte gebaut sind. Um, wenn man dann danach sucht nach Python und ArcObjects, stößt man recht schnell auf die Com-Types. Und das ist eine Python-Bibliothek, die ja, Zugriff auf Com-Komponenten, das äh, kann man leider wirklich so sagen oder muss man fast, ähm, erlaubt. Und die ArcObjects sind genau solche Com-Komponenten. Das ist ein Datenmodell, was von Microsoft entwickelt wurde, was es mh, programmiersprachen und auch systemübergreifend möglich macht auf bestimmte Objekte zuzugreifen und mit denen zu arbeiten. Ja, da freut man sich dann natürlich, wenn man sich denkt, oh, so viele Möglichkeiten. Und dann äh, kommt leider äh, das dicke Ende. Ja, das Ganze sind 34 Bibliotheken, die in ja, etwas unübersichtlichen PDFs so auf 10 bis 20 Seiten erklärt werden, wie die dann zusammenhängen. Und dann... Äh, überlegt man noch mal kurz, ob man vielleicht doch nichts mit diesen Arc-Objects zu tun haben will. Und um den technischen Teil abzuschließen, habe ich mal ein kleines Beispiel, wie man mit Hilfe von den Arc-Objects wirklich zu der Farbe eines Layers kommt. Sie sehen, es sind jetzt nicht so viele Schritte, aber man muss ein bisschen suchen, bis man sie ähm, gegangen ist. Äh, die Ausgangslage ist hier der Arc-Layer. Das hat folgenden Hintergrund, dass man über die arc erstmal die Anwendung auf, von ArcMap auf die zugreifen kann und dann sagen, ja, jetzt gib mir das Projekt, was gerade geöffnet ist und dann gib mir auch alle Layer, die in diesem Projekt sind. Und ja, dann hat man sie als Arc-Layer, das ist sozusagen das elternobjekt was man dann noch äh, spezialisieren muss, wenn man das auslesen möchte. In dem Fall ein Feature-Layer was auch nochmal das Interface wechseln muss auf den Geofeature layer Warum, sehen wir im nächsten Schritt. Über den Geofeature layer kommt man auf den Renderer und über den Feature-Layer kann man sich einen Feature zurückgeben lassen, wie der Name schon vermuten lässt. Ja, und wenn man diese beiden dann wieder kombiniert, kann man sagen, gut, Renderer, gib mir mal das Symbol, was dieses Feature rendert. Wenn man dann im nächsten Schritt noch sagt, okay, ich weiß jetzt, ich habe jetzt zumindest mal dieses Symbol, ich muss jetzt noch mal ein bisschen genauer sagen, was das für eins ist, in unserem Fall ist das ein Simple Marker Symbol, dann kann man endlich sagen, okay, dann gibt mir die Farbe und auch den RGB-Wert davon. Ähm, ehrlicherweise ist das doch auch noch nicht ganz das Ende, ähm, <lacht> weil dieser RGB-Wert ein Integer ist, den man dann noch mal umrechnen muss in dieses RGBA, was dann auch in der Kugis XML an der richtigen Stelle stehen sollte, damit Kugis versteht, welche Farbe der Layer jetzt wirklich hat. Ja, das ist ähm, ein XML aus einer Kugis-Datei. In dem Fall nur das Rendering eines Layers. Oh, und wenn man es dann gefunden hat, kann man sich an die nächste Eigenschaft eines Layers machen. Ähm. Der Map-Converter ist jetzt noch nicht so alt, aber es gibt schon wieder einige Neuerungen, auf die ich jetzt nochmal eingehen möchte. Und zwar den Layout-Export. Das geht Hand in Hand mit dem Data Frame-Support, mit dem verschiedene Karten auf einem Layout ermöglicht werden. Das geht in Kugis über die Kartenthemen. Die hießen früher Sichtbarkeitsvoreinstellungen und werden wir gleich auch nochmal sehen, was das bedeutet. Außerdem kann man jetzt auch Style-Dateien, die man in ArcMap hat, auch exportieren und hat dann die ArcMap Styles zur Verfügung in KUGIS. Ja, und dann sind noch ein paar verschiedene Renderer und Styles so dazu gekommen. Ähm, ja, erstmal zum Layout. Das ist ein ArcMap-Layout. Jetzt sehen wir das Ganze mal in der Kugis-Version. Ja, sieht sehr ähnlich aus. Kurzer kleiner Hinweis: ich zoome ein bisschen ran. Der nord der wird quasi standardmäßig von Kugis gesetzt, weil es da einfach unterschiedliche Modelle natürlich gibt. Die Scale-Bars unterscheiden sich auch etwas in der Darstellung. Da hat, um, da hat ArcMap einfach ja, ein bisschen differenzierte Möglichkeiten, um das darzustellen. Was vermutlich aber auch in neueren Versionen sich auch ändern wird, weil gerade das Layout etwas ist, was zum einen auch von Nile Dawson überarbeitet wird und deswegen da ja, eine größere Übertragbarkeit noch kommen wird. Sonst kann man sehen, hier ist ein recht wildes Polygon und ein Rechteck, eine Bilddatei, verschiedene Schriften. Und auch eine sehr kurze Legende. Und die können auch an der richtigen Stelle in QGIS ja, übertragen werden. Ich habe ein ganz kurzes Video, wo man den ganzen Prozess verfolgen kann. Das ist jetzt ArcMap. Wie gesagt, MapConverter ist eine Toolbox. Die kann man einfach per Klick öffnen. Und dann als Parameter eine QGIS-Datei setzen in der dann das Projekt gespeichert wird. Der rattert dann hier kurz durch. Ich habe es unwesentlich beschleunigt, damit wir hier nicht äh, nur so zuschauen. Es gibt eine kleine Übersicht von den Objekten, die überstellt wurden. Und dann nochmal das Ganze im Vergleich in QGIS. Das layout versteckt sich wie alle Kugis-Layouts hier und heißt dann einfach Imported Layout. Ja, und auch hier kann man sehen, es gibt jetzt die zwei verschiedenen Karten. Ähm, man kann einem Kartenframe ein Thema zuordnen. In dem Fall ist es der New Data Frame. Und das kopiert so ein bisschen die äh, Frame-Struktur, die ArcMap hat mit der man verschiedene Ansichten haben kann. Also hier kann man sehen, das jetzt, sind jetzt einfach zwei Gruppenlayer. Der eine heißt New Data Frame und der andere Layers. Und die Sichtbarkeitsebene macht es halt möglich, dass man entweder die alle ausschaltet und nur, ausschaltet und nur die anderen sehen kann oder halt dementsprechend anders herum. Dadurch sind diese beiden Karten auch unterschiedlich vom Style und dem, was man sehen kann. Ähm, was noch nicht geht, ist hier die Legende zum Beispiel. Da kann man in ArtMap verschiedene Styles pro Eintrag machen. Und in QGIS sind die leider alle gleich gestylt. Ja, vermutlich kann man damit leben, aber es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Äh, die Scalebars sind auch noch etwas anders. Die Benennung und auch der Style passt. Aber auch die Anzahl der Einträge ist ein bisschen anders. Ja, die Geometrien Lassen sich ganz gut übertragen, auch wenn sie wilde Polylinien sind und auch Textdateien bzw. Äh, Texte lassen sich gut übertragen. Ja, das letzte ist hier der Nordfall, der ist natürlich auch wieder anders. Ja, also es gibt ähm, kleine Unterschiede, die natürlich programmbedingt sind, aber einen Großteil kann man schon einfach damit exportieren. Nächste sind Style-Galerien. <lacht> Hier werden ja, alle Symbole unterstützt, die der Map-Converter für Projektdateien schon unterstützt. Was leider nicht geht, sind bildbasierte Symbole. Da gibt es leider noch eine technische Hürde, wie man da drankommt. Und darüber hinaus bin ich mir auch lizenztechnisch gar nicht ganz sicher, wie man so ein Bild einfach weiter benutzen kann. Aber das sei mal dahingestellt. Äh, Labels werden prinzipiell als Line-Callout exportiert, aber lassen sich natürlich in Kugels dann auch anpassen. Ähm, Nochmal kurz eine Übersicht. So sehen die Labels aus, wenn man äh, keine esri Fonts auf seinem Rechner hat. Wenn man sie denn hat, hat man natürlich auch die bunten Symbole und sie sind doch schöner anzuschauen. Ja, und hier ist äh, die Kugis-Stilverwaltung, wo schon eine ganze Reihe Esri-Styles importiert sind. Ja, und das unterstützt äh, Marker, Linien, Farbverläufe, die man dann da zur Verfügung hat. Ja, dann komme ich schon zum letzten Punkt: der Kugis-Import. Ich zeige erstmal ein paar Bilder, die jetzt nicht ganz ähnlich, sondern eher unterschiedlich ist, sind, und zwar als Beispiel für das, was Probleme machen kann, wenn man ein Kugis-Projekt nach ArcMap importiert. Das ist die, eine Schatzkarte. Wer schon mal eine Schulung gemacht hat bei der Wear Group kennt sie vielleicht. Und dachte, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil das schon viel drin hat. Ja, und so sieht das Ganze dann in ArcMap aus. ist ein bisschen traurig. Ne? Ich meine, positiv kann man sagen, die Inseln stimmen, die Beschriftung und auch ja, die Position natürlich von den Symbolen. Aber was äh, ist da jetzt schwierig für das Programm oder für ArcMap? Ich habe hier mal die verschiedenen Gründe aufgelistet. Äh, ja, die Bäume sind SVGs, kann man so leider nicht einfach in ArcMap benutzen. Außerdem haben sie eine F ähm, Veränderung der Farbe, je nachdem wie nah die ähm, an dem Wasser sind, beziehungsweise an der Grenze des Polygons. Da wurde mit dem Ausdruckseditor gearbeitet und wie vorhin schon mal erwähnt, diese Query-Editoren ja, lassen sich leider nicht einfach so übertragen. Das muss man quasi nacharbeiten dann. Die Einfärbung der Insel wurde mit einem Geometriegenerator und einem Shapeburst erstellt. Die gibt es so in der direkten Entsprechung leider auch nicht in ArcMap, da müsste man da auch nochmal nachjustieren. Und das Wasser kann man hier sehen, das ist ein virtueller Layer, das ist quasi das umgedrehte Polygon von den Inseln und einem Shapeburst. Ja, so leider auch nicht direkt übertragbar. Und der Overlay von dem Raster. Das ist ehrlich gesagt einfach noch nicht implementiert. Das ist das, was sich wohl am einfachsten lösen lässt. Noch ein anderes Beispiel. Das ist das Freiburger Straßennetz. Man kann sehen, es ist ein einziger Layer, der eine ganze Reihe von Styles hat. In ArcMap kann man sehen, okay, es ist ein einzelner Layer, der nur einen Style hat. Ja, es liegt am regelbasierten Renderer und der ist unglaublich mächtig, weil er auf verschiedenen Ebenen es möglich macht, einen Layer zu verändern und zu symbolisieren und zwar zum einen äh, über die Skalierung, je nachdem wie nah oder weit weg ich von dem Projekt gesucht bin und einer Regel, die man festlegen kann. Und das macht diesen Renderer einfach extrem mächtig, weil hier der Fantasie wenig Grenzen gesetzt sind, wie man diese Regeln auf die Features anwendet, die man dann mit einem Symbol versieht. Ja, und so einen regelbasierten Renderer gibt es leider in ArcMap gar nicht. Deswegen kann man das natürlich so oder nicht darstellen. Wenn man aber eine Weile sucht, findet man den scale Dependent Renderer. Und wenn Sie den jetzt äh, noch nicht kennen, obwohl Sie ArcMap Power User sind oder so, äh, hat es folgenden Grund. Der Scale Dependent Renderer is not available using the ArcGIS Interface. To use this Renderer, you must use code to build and assign the Renderer to a layer. Also, man kann über die Oberfläche nicht auf den zugreifen und er ist quasi als Code versteckt und das ist natürlich ziemlich sneaky und auch irgendwie ein bisschen lustig, dass es äh, da keine Oberfläche gibt. Naja, aber man kann damit leider nur auf dieser Ebene arbeiten und die ganzen Regeln lassen sich da leider nicht ähm, abbilden und deswegen habe ich da etwas Arbeit reingesteckt, um das zu probieren, aber recht schnell festgestellt, dass diese Regelhaftigkeit ja, einfach ein bisschen zu mächtig ist, um sie direkt zu übertragen. Ähm, ja, das ist also ein Hindernis beim Import. Also, wer ausgiebig den Rule-Based-Renderer benutzt oder mit dem Geometriegenerator oder Mischmodi und Effekten seine Kartenstyle, da ist es natürlich dann schwierig, das zu machen. Außerdem gibt es bestimmte Daten, zum Beispiel SVGs, die sich in ArcMap nicht so einfach benutzen lassen. Und genau wie beim Export ist auch beim Import das Problem, dass diese Editoren eine unterschiedliche Syntax haben. Ja, aber kommen wir dann von den Hindernissen zu den Fällen, wo es gut klappt und wo es auch sehr komplexe Projekte sein kann, die man importiert. Ich habe hier im Beispielvideo ähm, mal das Natural Earth Projekt. Das habe ich äh, schon mal aus ArcMap exportiert. Jetzt kommt es quasi als Kugelsetter wieder zurück. Das funktioniert auch über die Toolbox. Bis jetzt heißt sie noch Map Converter Reverse. An dem Namen kann man vermutlich noch schrauben. Ähm, hier sucht man sich die Kugis-Datei, die man importieren möchte und legt noch einen Workspace-Path fest. Und in diesem Pfad werden dann die, wird das ArcMap-Projekt abgespeichert und auch ein Ordner, in dem die Layer-Files zu den einzelnen Layers ähm, erstellt werden. Mhm. Okay, das dauert dann einen Moment. Ich habe es auch wieder unwesentlich schneller gemacht. In dem Fall sind es 70 Layer und ein kleines Layout. Äh, natürlich ist die Karte ein bisschen riesig. Das müsste man kleiner machen. Ja, aber die anderen Elemente sind richtig übertragen. Man sieht, der Kartenausschnitt ist ein anderer in Kugels und in ArcMap. Das hat folgenden technischen Hintergrund, dass in ArcMap eine die Kartenansicht, die man im Layout hat, genau dieselbe ist wie in der Data View. Deswegen werden hier so Bookmarks angelegt und man kann sich das dann so einstellen, dass es auch ein Pendant von den zwei Ansichten wie in Kugels gibt. Ja, und dann kann man sehen, dass äh, die verschiedenen Elemente sind an den richtigen Stellen. Das ist wieder die Data View. Und dann gibt es das Natural Earth Projekt, was hier aus diesen 70 Layern besteht. Man kann sehen, es ist eine ganze Reihe von Feature Layern und Labels, die von QGIS importiert wurden und jetzt in ArcGIS sichtbar sind. Ja, wenn es so einfach klappt vom Export, kann man sich freuen. Und zusammenfassend kann man da noch mal sagen, es gibt viele Möglichkeiten, Daten auszutauschen zwischen den Systemen. Und dass verschiedene Lösungen je nach Anwendungsfall mehr Sinn machen. Also Slayer, wenn man direkt ein ArcMap-Projekt nutzen möchte in QGIS, möglicherweise auch gar keinen ArcMap selber zur Verfügung hat. Bridge für Nutzung als App-Service und den Map-Converter, wenn man auch in beide Richtungen X oder importieren möchte. Ja, damit bin ich schon fertig. Dankeschön.